der Herr über alle Herren. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ha, ha, ha, ha. Ein Verlangen habe ich, Herr, dir zu dienen mehr und mehr. Jeden Tag auf dieser Welt noch mehr zu tun, was dir gefällt. Von dem Anbeginn unserer Zeit bis in alle Ewigkeit gibt es keine Du, der mit dir vergleichbar wäre. Dein Tiger war Elohim, der Mächtige. Ja, so sei es im Himmel und auf Erden, Vater. Dein Tiger war Elohim, der Mächtige. Ja, so sei es im Himmel und auf Erden, Vater. Verlangen habe ich her, dir zu dienen mehr und mehr. Jeden Tag auf dieser Welt noch mehr zu tun, was dir gefällt. Von dem Anbeginn unserer Zeit bis in alle Ewigkeit gibt es keinen so wie du, der mit dir vergleichbar wäre. Kein Tiger wahre Elohim, der Allmächtige. Ja, so sei es im Himmel und auf Erden, Vater, Ja, so sei es im Himmel und auf Erden Vater. Der war, der ist und der kommt, das Fleisch gewordene Wurm. Oh. Der einzige wahre der war, der ist und der kommt, das Fleisch gewordene Wurm. Du bist der Ursprung der Kreation, Elohim. Deine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Oh, Eloi, oh, sei gelobt, sei gelobt. Ich will den Namen Elohims mit einem Lied Schön, La la la. la.